Ja, so habe meine Dailys jetzt endlich erledigt und alle mein mein ganzes Resin ausgegeben. Nice. Oh, jetzt ist das nicht euer Professor? Uh. Laven. Ich, schon, ich komme schon. Ich dachte schon, ich käme zu spät. Das Pokémon-Professor konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Dieses Elite-Pokémon in meinen Augen zu sehen. Das war wirklich Teil ihrer Arbeit. Gut, solange sie sich in die Quere kommen, habe ich nichts dagegen. Geweihanhöhe. Hier bringen wir den Nachkommen des, des Pokémon, dem einst das Segen des ehrwürdigen Sinnoh zuteil wurde, unsere Gaben da. Dies ist keiner der besagten Nachkommen. Nur ein Unruhestifter, der für Aufruhr sorgen will. Fuck. Ah, die Betreiber ist von diesem geweihten Ort. Ich, ich heile vollständig Pokémon. Ah, nice. My word, dieses Pokémon ist ja riesig. Kein Wunder, dass Elite-Pokémon überall gefürchtet werden? Ganz richtig, Elite-Pokémon sind riesige und unheimlich starke Pokémon. Außerdem verfügen sie über besondere Attacken, die sie umso gefährlicher machen. Haltet dich nicht zurück und begegne ihn mit deiner vollen Stärke. Zwei vorsichtig, Adi, doch seine immense Größe ist schon gefährlich genug. Mit Sicherheit verfügt dieses Pokémon umdrehen über gewaltige Stärke und Ausdauer. Wenn du gegen das Kämpfen willst, solltest du die richtigen Pokémon dabei haben und ihnen starke Attacken beibringen. ja ja habe sonst nichts let's go ah. das sieht wohl cool aus. das... Meinst du? Genau. Tut mir leid, ich kann es mir nicht verkneifen, jedes Mal das Geräusch zu machen, weil es Alles ist zu... So... Ist... Ich finde das so... Ich finde das einer der schrecklichsten Geräusche in Pokémon. Mega cool. Was? Ja, wie es aussieht. Der Sound. Der Sound. Aha. Ah. Okay, ich bin überzeugt, deine Zuschauer wissen jetzt, dass ich hier einen Knall habe. Ja, das weiß man ja sonst nicht bei dir, das stimmt. Ja, aber jetzt ist das so endgültig. Es ist jetzt klar, der hat einen Knall. Mhm. You, you know? Ja. Nice. Einfach unglaublich zu sehen, wie jemand ein Elite-Pokémon in Kampf bezwingt. Wie der Held aus den Legenden. Oder oh, lass mir kurz je. deine Pokémon, damit ich sie heilen kann. Du bist so gut. Bitte hab meine Kinder. Ja, kein Problem, mach ich. Nice, man. Was in aller Welt. Uh. Was in der. Oh. Uh. Das Geweih. Oh. Ja, Bar das gibt. Dimitri. Dimitri. eine Weiterentwicklung, ne? Keine Alternativform. Ähm, um, not sure. Ja, doch vom Namen her schon. hier, Das heißt, ist ja Plex geheißen. Das ist mir dankbar. Ist dir dankbar? Du hast ja. sie gerettet. gerettet der der, der, der, der, der. Sieht aus, als hätte hier dich ins Herz geschlossen, du Glückspilz. Immer wieder kommt es vor, dass hier Menschen auf sich reiten lässt, wenn es durch die Jesu-Region galoppiert. Wir sind ihm dafür zu Dank verpflichtet. Faszinierend, dieses hier lässt Menschen auf seinem Rücken reiten? Ganz so wie die Reit-Pokémon aus Alola. Professor Laben, ist alles okay hier? Kommandantin Celestis hat mich geschickt. Sie meinte, sobald Adi ihren Auftrag gefiltert, werden wir hier ein Basislager errichten. Hm, jemand, der Expeditionsleiter, werden sich aus gutem Grund dafür entschieden haben. Aber ist es wirklich eine weise Idee, hier noch mehr Basislager zu errichten? Isui wurde vom ehrwürdigen Zenon aus Lebensraum für die Pokémon erschaffen. Solange es eure Absicht ist, Zeit an Seite mit ihnen zu leben, sollte es kein Problem sein, wenn ihr dieses Land benutzt. Außerdem scheint Damithir hier die wohlgesinnt zu sein. Nö. Jedenfalls vielen Dank für das, was du heute getan hast. Ich werde dem Oberhaupt des Diamantklans davon berichten und dir später eine angemessene Belohnung zukommen lassen. Nö. Hm? Wenn wir Seite an Seite mit dem Pokémon leben wollen, müssen wir sie zuerst besser verstehen. Die Vervollständigung des Pokédex ist dafür ein wichtiger Schritt. Ah, dafür gibt's Pokéwiki. Der Bautrupp sollte bald eintreffen. Das neue Basislager wird im Nu fertig sein. Warte, Hisui hat ja eigene Entwicklungen. Das heißt, sie haben einen eigenen Dex. Uh -huh. Muss mal schauen. Das Basislager auf der Geweihanhöhe ist fertig. Wie wäre es, wenn wir den Namen Anhöhenbasis geben? Ah ja. Wenn du Jubeldorf verlässt und das Ziel die Anhöhenbasis auswählst, kannst du deine Erkundungen ab jetzt von hier aus beginnen. Je mehr Basislager wir haben, desto leichter können wir forschen. Jetzt muss ich schauen. Okay, die haben die 79 äh, form Formen Pokémon in den Gen 8 Decks reingeschmissen. Ich muss nur den erweitern, okay. Wollen wir uns dann hier mal bei der heißen Kost treffen? Stimmt, die Übersetzung hat einfach nur Zeerpink geschrieben, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist falsch mit der Übersetzung? Ja, dein geiles Geräusch, das du gemacht hast, von Zirk. Das wird nur mit Zirp übersetzt. Das habe ich voll nicht gemerkt. Lol. Also, ich finde besser. Ja, die sollten das auf jeden Fall untertiteln. So was mit. Okay, jetzt reicht. Dankeschön. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffeln Mojimu Beeshi. Drei Portionen, du weißt Bescheid. Wir hängen hier einfach schon zum dritten Mal rum und fressen immer das Gleiche. Hey, ja, Digga. Habt ihr von diesem Axantor gehört, das in Rage sein soll? Einige unserer Leute wollen die Lage heute Morgen genau unter die Lupe nehmen und wurden von ihm angegriffen. Das Sanitätstrupp hat nun alle Fände voll zu tun, damit sie wieder zusammenzuflicken. Du redest von dem Axentor, das von einem heftigen Blitzanschlag erwischt wurde und sich seitdem seltsam verhält, oder? Wir sind ein paar Berichte zu angekommen. Nun, für solche Fälle ist unser Forschungstrupp sofort zu stellen. Natürlich ist es gefährlich, unbekannten um Pokémon auf die Spur zu gehen, aber wir haben ja Adi an unserer Seite. Hm, Axanthor kenne ich actually nicht, das ist nice. Mal ein Pokémon, das man nicht voranfahren weiß, was es ist. Dieses Axentor soll noch viel stärker sein als Elite-Pokémon. Als Forschungsdruck ist es unsere Aufgabe, herauszufinden, wie stark es wirklich ist. Und um dem nachzugehen, müssen wir körperlich und geistig absolut fit sein. Darum brauchen mindestens. wir eine ordentliche Mütze Schlaf, würde ich sagen. Es ist mindestens 3 Kilo Newton. Ja. Genau. So misst man pokémon Schwierigkeitsgrad. Nein, so misst man Kraft. Und Kraft equals Stärke. Ja, der Boss ist der den Boku, will dich sehen. Du sollst sofort ins Büro des Explosionsleiters kommen. Okay, okay sorry, Digga. Sorry, Digga. Voll cool, aber... Ähm, hm? Der Charakter zieht die Schuhe aus, wenn du ins Wohnzimmer läufst. Also ins Wohnzimmer im Neues läuf. läufst. Aber es, es ist richtig schlecht. Weil oh. es, sie snappen einfach weg. Ja. Hier vorhin erst nicht mal aufgefallen, dass er die, die Schuhe anzieht, aber ja, bisschen schade. Ja, allgemein, die auch wie die Pokémon spawnen, weißt du, wie ich meine, die, die tauchen einfach auf. Was ich ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie so gelöst haben, dass die einfach so blub und da sind sie, genau. You know. ja. Hätte man besser lösen können, finde ich, aber... Ja, hätte man I guess, was will man machen, oder? Hätte, aber ist halt auch schwer zu sagen. Ja, das wäre besser gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hast du gut geschlafen? Ja. Nein. Na, es war klar geworden, dass ihr eure Zeit damit verschwendet, ein falsches, ehrwürdiges Sinne zu verehren. Oh. oh, es gibt Beef. Oh, wer ist denn das? Ah, sagt derjenige, der ein Sinnohäher, das den Fluss der Zeit kontrollieren soll. Unser Sino der Schöpfer des Universums und damit allen Raums, ist das einzig wahre ehrwürdige Sinnohäher. Ja, siehst du, Diamant. Äh, parkiert die alle mhm. Er könnte so viel Raum haben, wie er wollt, und ihr müsst doch nichts Vernünftiges damit anzufangen. Ach, oh, du wirst mir oh, oh. Weiß, was weiß machen, ihr wüsstet, dass es mit der Zeit anzufangen, die euch gegeben ist. Immerhin hast du es geschafft, dich an die vereinbarte Zeit zu halten. Das ist mehr, als ich dem Perlclan für zu gewöhnlich zutraue. Eigentlich oh, habe ich damit gerechnet, dass du dich in deinem ach so geliebten Raum verläufst. Jesus, Shots Fire. <lacht> das ehrwürdige Sinnoh hat uns vom Perle-Clan mit diesem Raum und damit dem Fundament unserer Welt gesegnet. Also würde ich mich darin verlaufen. Schluss damit. Nichts ist eine größere Zeitverschwendung, als diese sinnlosen Diskussionen mit dir zu führen. Ich sollte das ehrwürdige Sinodam für um verzeihen bitten, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Aber wie auch immer, ich gehe jetzt zur Expeditionsleiter, dem Boku. Unfassbar, du hast diesen Streit auf Zaun gebrochen. Ja, also die mögen sich irgendwie nicht so. Ja, das sind die klaren. Tut mir sagen. leid für meine random Einspieler dazwischen. Ich nee, dachte, ich bringe ein die so bisschen. Mega geholfen, ich bringe so ein bisschen Spannung rein, weißt du so, uh, Oh, oh, oh ver ver verstehst? Ja? ja, du hast okay. dich auch in drei Leute reingeworfen mit dem. <lacht> Immer dasselbe mit den beiden. Der Mann neben war Diam, der Oberhaupt des Diamantclans, sie verändern den Fluss der Zeit. Also Palkia. Äh, Dialga. Das Mädchen war Perla, das Oberhaupt des Perlklans, für, für sie steht Raum im Mittelpunkt von allem, also die Palkia, ja. Immer wenn die beiden sich zählen, yep. fliegen die Fetzen. Das hängt wohl damit zusammen, dass es schon zwischen ihrem Vorfahren böses Blut gab. Naja, nicht unser Problem. Vergiss nicht, dass der Expeditionsleiter nach dir verlangt hat, Adi geh lieber schnell streamen, sonst hast du tatsächlich ein Problem. Guck mal, das zusammengeschlagen Sch von dem Dude. Ich hab schon wieder. Ah, ich hab Bidiza rausgeholt. Also, das ist okay. Okay. Jetzt müsste ich aber eigentlich diese komischen Kiesel und Sanddock nutzen können. Muss jetzt ein Pudox geben? Glaub ich. Ja. Nein, das war nicht Pudox. Ja, ich weiß, aber jetzt kommt. Ich da dachte irgendwie, das... Ja? Ja? Okay. Hast du dich Hat, so du... sehr? <lacht> Hat das Timing gepasst? Nein, absolut nicht. Scheiße. Das wäre geil gewesen, wenn das Timing gepasst hätte. Ja, wenn du auf Twitch schaust, so halbwegs, dann hast ja, du... Ja, ich habe versucht, und, das mit dem Delay ähm, abzupassen, aber dem Fall war ich zu... habe ich den Delay falsch eingeschätzt. Ja. Den Boku, was gedenkst du gegen das in Rage geratene Axanthor zu unternehmen? Warte mal, ist Axanthor vielleicht. Das klingt. Ax. Das klingt nach dem Sherox. Es mag der Nachfahre eines Pokémon sein, das eins für das ehrwürdige Sinnoh kämpfte, aber so kann es nicht weitergehen. Immer eins nach dem anderen, Diam. <lacht> so, Zeit ist ein wertvolles Gut, wir können sie nicht verschwenden. Wie denkst du, also sollte ich mit einem König des Perlclans verfahren? Deshalb bin ich ja hier. Wenn es um einen König des Perlclans geht, sind wir uns vom Diamantclan die Hände gebunden. Sonst kommt es wieder zu einem Konflikt zwischen uns, so wie zur Zeit unserer Vorfahren. Wurden nicht auch einige eurer Leute verletzt? Willst du dieses Problem wirklich ignorieren? Will der Diamantclan ja. damit etwa andeuten, dass wir sel uns selbst des Königs entledigen sollten, den wir vom per Perlclan verehren? Sorry. Hm? Ich habe es zuerst gedacht, aber nichts dergleichen gleichen gesagt. Wo ist da der Unterschied, du Teufel? Ich würde zuerst gerne wissen, warum ein König wie Axanthor derart die Kontrolle über sich verliert. Das wüsste ich auch gerne. In der Geschichte des Diamant-Clans kam so etwas zumindest noch nie vor. Hm, du bist hier. Ja, hallo, hi. Das ist Adi, das neueste Mitglied unserer Forschungstrupps. Oh, Jonathan von jemandem mit diesem Namen erzählt, der Damir Thiers Gunstfeld genießt. Dann bist du also der, diejenige, die aus dem Riss im raum Raumzeitgefüge gefallen ist, kann zu glauben. Ich bin Diam, Anführer des Diamant-Clans. Offiziell heißt es wohl Oberhaupt, aber das klingt mir zu altbacken. Der Riss am Raum Zeitgefüge. Heißt es ich du stammst aus dem Raum, in dem sich das ehrwürdige Sinnoh aufhält? Ich bin Perla, Oberhaupt des Perl-Clans und für meine große Voraussicht bekannt. Bist du wirklich aus diesem Riss im Himmel gefallen? Ich kann das nur schwer glauben. Hier so also mein Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir Thor zuerst ihr überlassen? Äh, nein. Wie es mit... Nö. Du willst König Axanthor einem unerfahrenen Neuling überlassen, der behauptet, durch den Ritz zum Himmel gekommen zu sein. Ach, und wie lange bist du nochmal Oberhaupt? Als Oberhaupt zählen nicht die Jahre an Erfahrung, sondern der Wille, sich furchtlos der rauen Wildnis von Hisui zu stellen. Dann spricht ja auch nichts dagegen, diese Sache einem Neuling zu überlassen, oder? Mich jedenfalls hast du überzeugt, den Boku. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch Leute von der Galaktik-Expedition bei der Arbeit zu beobachten. Mal sehen, wie hilfreich eure seltsamen Bälle tatsächlich sind. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Der sehr würdige Sinnoh hat Hisui geschaffen, damit die Pokémon hier frei sein können. Wir sollten Seite an Seite mit ihnen leben und sie uns nicht untertan machen. Wir nutzen Bälle nicht, um uns die Pokémon untertan zu machen, sondern um mit ihnen koexistieren zu können. Sie zu und um ihr werdet verstehen. Eine neue Mission wartet auf dich, Adi. Geh und finde heraus, was es mit Axanthor auf sich hat. Okay. Also okay. wenn mit einer fragwürdigen Herkunft werden die viele mit Argon begegnen. Ihr Vertrauen kannst dir nur noch eines verdienen, harte Arbeit. Der König des Waldes ist in Rage. In der Tat, und je schneller das passiert, desto besser verschwenden wir keine Zeit. Der König des Waldes, Axenthal, ist ein Nachfahre der Pokémon, die vom ehrwürdigen Sinnoh ihre Kraft erhielten. Seine Stärke wird als in keinem Vergleich zu dem stehen, was du bisher erlebt hast. Bist du sicher? Der Diamantclan und der Perlclan leben schon weiters länger in der Hisu-Region. Als Außenseiter müssen wir von der Galaktik-Expedition uns darum bemühen, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Verstehst du? Lass uns über die Mission des Expeditionsleiters sprechen, Adi. Komm in mein Büro. Noch mehr Dialoge. Ja. Aber danke schön, ich gebe ja, Mühe. <lacht> I cry every time when I see Pokémon-Dialoge. Ja, die Dialoge selbst sind ja voll okay, aber... Die Masse an Dialogen ist nicht okay. Ja, die Masse ist ein bisschen viel wieder. Mhm. Wobei, ich bin noch am Anfang. Wenn sich das ändert bei diesem Spiel, bin ich happy. Ja, fair. Ah, Büro ist... Nee, mal. Am Anfang, der Anfang ist irgendwie immer, also war schon immer extrem dialoglastig. Ja, aber das ist ja auch okay. Intro und so ist okay. Ich Adi. Mal. Hallo. Professor Levin, die Auftragsbesprech Auftragsbesprechung bitte. Well then. Adi, also, du solltest Axanthorn forschen und herausfinden, was es der Rat in Rage gebra gebracht hat, richtig? Dann wirst du es mit einem ausgewöhnlich starken Pokémon zu tun bekommen. Mitglieder des Sicherheitstrupps, die von Axanto angegriffen wurden, haben versucht, Pokébälle auf uns zu werfen. Aber sie hatten nicht den Hauch einer Chance es zu fangen. Die aggressive Veranlagung mancher wilde Pokémon ist nichts zugleich zum Vergleich ihrer Rage. Ich würde es mit aller Deutlichkeit sagen. Diese Mission birgt die immense Gefahr. Bist du bereit dafür? Ja. Nö. Nee, aber imagine das einfach nö. Du hast nicht mal nö mal zur Option. Du hast ja oder habe ich deine Wahl. Na schön, dann teile ich die nötigen Informationen mit dir. Der Diamantclan und der Perlclan halten die Pokémon, die sie Königinnen und Königinnen für Gesandte des ehrwürdigen Sinnoh. Die Orte, an denen sie sich bevorzugt aufhalten, tragen den Namen Hoheitsstätte. Dort bringen die Mitglieder der Clans ihre Opfergaben dar oder richten Feste zu ihren Ehren aus. Vielleicht können wir mit Axanthor fertig werden, wenn wir herausfinden, welche Opfergaben es bevorzugt. Bitte. Adi, wir haben etwas mit dir zu besprechen. Die Sache ist die, hinter dem Riesenraum Zeitgefüge befindet sich möglicherweise die Welt, in der das ehrwürdige Sinnowald. Und das ehrwürdige Sinnoh, das wir vom Diamantclan verehren, gebietet über die Zeit. Dass du aus dem Riesenraum Zeitgefüge gekommen bist, könnte bedeuten, dass du die Zeit selbst überwunden hast. An jemand so bemerkenswerten hätte ich ein besonderes Anliegen. Bitte erforsche Axanthor nicht nur, sondern finde auch einen Weg, es zu besänftigen. Perfect die timing, Diam. Wir haben gerade genau darüber geredet. Oh, Sie sind der Professor, von dem man so viel hört, was? Freut mich. Also, Diamant ist so eher auf unserer Seite und Perl anscheinend gar nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Ich hoffe, Sie können mir einiges beibringen. Äh, zurück zum eigentlichen Thema. Der Perlclan fährt die Köbi des Waldes zutiefst. Ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Hilfe begrüßen würden, auch wenn Sie sich weigern, ausdrücklich darum zu bitten. Ehrlich gesagt, haben wir vom Diamant-Clan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Auch einer der Könige, die wir uns kümmern, ist in Rage gefallen. Er lebt in den Berg verab von hier. Es stimmt, dass es in der Vergangenheit oft zu Streit zwischen unseren beiden Clans kam. Aber solange wir alle hier in Hisui leben, müssen wir solche Probleme gemeinsam lösen. Nur leider gibt es in unseren Rängen so gut wie niemanden, der es mit einem so starken Pokémon aufnehmen könnte. Du bist also unsere einzige Hoffnung. Axentor, solltest du beim Baumriesenkampffeld antreffen, tief im Innerwald. Sein Wächter heißt Topin. Okay. Ah, das ist ein Mensch. Okay. Der Junge hat einen scharfen Verstand, Da ihn leider nicht immer vor Torheit schübst. Über sein geliebtes Akzentor, wird er dir bestimmt eine Menge erzählen, ob den du ihn danach fragst oder nicht. Also Dialoge. Jedenfalls verlassen wir uns auf dich. Du schaffst es bestimmt. Bis später. Kaum haben sie gesagt, was sie sagen wollten, sind sie auch schon wieder weg. Für sie ist Zeit halt wirklich kostbar, was? Diamond und Jona haben ein paar nützliche Informationen mit uns geteilt. Wenn du du Sache mit Axon auf den Grund gehen willst, solltest du am besten direkt zu ihm gehen. Das Baumriesenkampffeld erreichst du am besten von der gerade erst angelegten Anhöhe im Basis. Ach, und denk dann auch mal, bei der Weide zurückzuschauen, damit du stets die richtigen Pokémon dabei hast. Alright. Oh nein. Hm. Nebelmission 7, Spielgefährte Driftlon. Offenbar haben einige Kinder im Dorf angefangen mit Driftlon zu spielen. Oh. Ja. Okay. Äh, mal schauen, was daraus wird dann. Ähm, ich habe einen Dialog. Kennst du das? Du findest lauter tolle Material und kannst dich nicht mitnehmen, weil deine Tasche mal wieder zu voll ist? Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll dein Schaden nicht sein. Zum so mega-neutralen Gesicht. Werbedialoge. Hast du jemals davon geträumt, mehr Sachen in deiner Tasche verstauen zu können? Wenn du meine Kunst der Aufbewahrung erlernst, wirst du dazu in der Lage sein. Was sagst du? Ja, sag mal. Deine Einstellung gefällt mir. Ja, nimm. Eine Itemart mehr. Und passen viel mehr Items. Eine Item. Ja, mach. Ich hoffe dem jetzt einfach alles Geld nach. Item Platz. Ja, ich will mehr Itemplatz. ich gebe dem jetzt mal mein ganzes Geld, dass ich da Itemplatz habe. Noch zweimal kann ich da ist voll. Ich dachte ich, habe alle Nebenmissionen angenommen. Da wird irgendwas basteln. <lacht> Pokémon Kokeshi. Eine Holzpuppe? Ja, eine Holzpuppe.